In Neapel hat es rund um das Champions-League-Spiel gegen Eintracht Frankfurt schwere Ausschreitungen gegeben. Anhänger beider Vereine gingen aufeinander los, griffen die Polizei an, verwüsteten die Innenstadt. Frankfurt verlor das Rückspiel mit 0 zu 3 und schied aus dem internationalen Wettbewerb aus. Nach Abpfiff gab es in der süditalienischen Stadt erneut Krawalle.